Hallo, ich grüße alle. Programme unter Linux zu installieren kann ein sehr mühsamer Weg sein. Konsolentool yum, das eigentlich für die Subvention Yellowdog entwickelt wurde, greift den Benutzer unter die Arme, wenn es das heißt, RPM-Pakete zu installieren, zu verwalten oder zu deinstallieren. Yum ist eine Abkürzung für Yellowdog-Updater-Modified. Piroot, UMAX und KJUM bei Fedora sind bekannte grafische Oberflächen, die das Tool hier umkleiden und so noch einen weiteren KICK-Benutzerfreundlichkeit verpassen. Jetzt zur Anwendung. Ich starte ein Terminal, klicke auf Anwendung, wandere zum Menü Zubehör und klicke auf Terminal. Voraussetzung für Veränderungsanweisungen sind Administratorrechte. Ich tippe also ein, S Enter. Verrate dem System mein Administrator-Passwort. Enter. Erläuterung, welche Funktion JUM aufweist, kann man sich durchlesen nach der Eingabe MAN, Leerzeichen, JUM, Enter. Oder Info, Leerzeichen, JUM, Enter. Taste Q lässt die Hilfeseiten wieder verschwinden. Kommando Yum, Leerzeichen, minus, minus, Help, Enter. Beschafft eine kurze Hilfe. Der erste Befehl leitet die Installation eines Paketes ein, insofern es in einer der bekannten Repositories Paketquellen verfügbar ist. Ich tippe ein YUM, Leerzeichen, Install, Leerzeichen, dann kommt der Paketname als Beispiel hier mal L. IFERDA, e Abkürzung für Linux Feed Reader. Weitere Pakete können nach einem Leerzeichen angegeben werden. Sofort erkundigt sich JUM, ob das Paket vorhanden ist und in welchem Repository bestehen irgendwelche Abhängigkeiten. Das Paket wird heruntergeladen und alle Pakete die notwendig sind ebenfalls und werden installiert. Ja, ich möchte durch Option Minus Y werden alle Fragen automatisch mit Ja beantwortet. Jum Leerzeichen Group. Install Leerzeichen. Gruppenname Enter installiert gleich eine ganze Programmgruppe. Eine Liste, welche Gruppen es gibt und welche schon installiert sind, erstellt mir der Befehl Yum. Group. List, Enter. Kommando yum, Leerzeichen, Check, minus. Update, Enter informiert darüber, für welche Pakete neue Versionen bereitstehen. Anweisung Jum, Leerzeichen, Update, Leerzeichen, Paketname, Enter, aktualisiert das Paket, sollte eine neue Version abrufbar sein, Befehl JUM, Leerzeichen, Update, Enter, aktualisiert alle Pakete auf dem System, ausgeklammert wird ein Paket durch Optionen. Minus minus exclude gleich Paketname, Enter. Infohinweise können durch Kommando LUM, Leerzeichen Info, Leerzeichen Paketname, Enter, gelesen werden. Die Suche nach einem bestimmten Wort in den Paketen wird durch Anweisung Jung, Leerzeichen Search Leerzeichen Suchwort Enter veranlasst Zum Beispiel hier mal FeedReader JUM Leerzeichen List, Enter, listet alle vorrätigen Pakete auf. Ein Paket vorerst wieder aus dem System zu verbannen, verursacht Befehl JUM Leerzeichen Remove, Leerzeichen Paketname Enter. Beispiel hier mal wieder den Linux Feed wieder Enter ja ich möchte und gelöscht ist das Programm übrigens für Programmgruppen gibt es auch Leerzeichen Update, Leerzeichen, Gruppenname, zum aktualisieren und Yum Group, Remove, Leerzeichen, Gruppenname, zum löschen, Exit, Enter, entfernt die Admin-Rechte wieder, gut, dann viel Spaß beim Anwenden. Ciao.